Hallo und herzlich willkommen hier auf Zuckerpopel. Äh, ja, wir spielen Pokémon Quest zum Beginn. Ich habe kurz meinen Token eingeholt. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Wie ihr seht, sind wir schon sehr weit. Das liegt daran, dass ich vor keine Ahnung wie vielen Jahren mal angefangen habe, dann irgendwie fast ein Jahr Pause gemacht habe, vielleicht sogar länger. Aber ich habe es nie deinstalliert. Ich habe es immer behalten, weil ich es irgendwann mal durchspielen wollte. Äh, ja, ich habe vier Töpfe. Ich habe gekauft, war ein bisschen was. Ich dachte mir, ich spiele das lange genug und man kann das finanziell dann ein bisschen unterstützen, doch. ein riesen Ding gewesen. Okay, der Sound ist aber cool. Ich werde mir überlegen, ob ich muton muten soll und Enzius laufen lassen soll, aber naja, wir lassen es mal so. Drin. Dann kriegen wir ein Kano. Ah, ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Ich habe eine Liste mit, was ich noch brauche, tatsächlich. Ja, wir werden hier kurz einmal durchfahren. Danach werde ich auf Mystery Dungeon wechseln. Mal wieder. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Habe ich beide schon. Ich habe hier Randoms reingeschmissen, weil ich brauche diese schwarzen Pilze. Ja, okay. Ich zeige euch gleich was. Ich habe mich ein bisschen ummenschen. wie Ihr seht, es ist einiges viel voller. Kein Shiny. Das ist so. Shiny ist nicht so normalerweise. Mal so nebenbei, ah, come on. Ja, die halten halt nur drei Runden und mal zwei blaue rein. Noch ich jetzt. mal schauen, ob das besser macht. Dann haben wir dasselbe hier. Ich habe noch keine Ahnung, was dabei rauskommt übrigens. Ja, das ich. Alright. Also, äh, ja, ich wollte euch noch was zeigen, Entschuldigung. Ich habe gerade ein mega schlechtes Team dabei, weil ich im level bin. Ich habe halt immer gesagt, ich spiele das genau dann weiter, wenn ich äh, aufnehme. habe ich halt dran gehalten. Ja, die ganze Zeit habe ich mich dann gehalten, stell dich vor. <lacht> ich bin schon nicht schlecht. Äh, also, wir haben einmal ein Fukano gekriegt. Ja, die sind halt nicht so hoch. Ich guck mal unten, ob ich ein Wasser-Pokémon habe, bis ich ihn leveln kann. Ja, den Toxa wollte ich überbringen, genau. Das Wasser. Oder, oh, warte mal kurz. Genau, mein Musch, das muss ich auch noch entwickeln. Dann machen wir das so, weil Quapo habe ich schon. Das hier. Aber Musch, das muss ich noch. Warte mal. Ich muss den Sound anmachen, weil sonst... ich die mein Headset wieder raus, weil es kacke ist teilweise. So, jetzt haben wir den Austausch wieder. <lacht> Sorry. Nice. Eisstrahl und Blubstrahl. Glaube ich oder Blubber. Eins von beiden. Ja, wie ihr seht, habe ich hier einiges. Ich habe nicht ganz alles. Ich habe eine Liste, was ich nicht habe. Nach der werde ich mich auch richten, wenn ich versuche. Ich habe random Gas noch Pantimus gekriegt, weil ist halt so. Ich weiß nicht mal, was ich da farmen wollte, aber ich habe es auf jeden Fall gekriegt. Ich habe aus meinem ersten Evoli einen Blitzer gemacht. Das hier. Ja, und jetzt muss ich kurz mein Team lernen. Dann Tentoxa lernen und Galoppa noch. Das habe ich ja nur gemacht, um die ein bisschen zu trainieren, damit die halt hochkommen. Ich weiß nicht, welches Pokémon das beste ist. Also ich glaube, youtube hat die besten Werte, wenn ich es richtig finde habe kein YouTube, ich habe es nur online gesehen. Das Spiel ist alt genug, man kann sich ein bisschen spoilern, aber naja. Also wir gehen jetzt mal auf Abenteuer, indem wir dieses Gebiet hier fertig machen. Wir brauchen Bodentypen. <lacht> Immer ganz oben. Typ Boden ist zum Beispiel. Andarma, doch ich war richtig. aus und Onyx nehmen wir nicht. King und den müssen wir jetzt alles noch vollstopfen die bonbons ja ich mag Onyx nicht so für das team zu nice. ja, wie ihr seht habe ich auch ganz viele slots frei das war aber, die, aber kostenlos dann weil ich das mit den tokens die ganze Zeit gemacht habe ziemlich eh schon eine scheiß regenerationszeit also eine scheiß niedrige wirklich ist also zertrümmer ist eine, eine sekunde regenerationszeit ist echt viel muss mich nur wieder. Ich habe immer Autoplay gemacht, jetzt muss ich zugeben. muss Ich mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, um wieder reinzukommen. Haben wir ein Spread oder ein Time down? Was hast denn du? 5. Cooldown Reduktion. Und Sandama. Sandama ist ganz cool. Machen wir ein Range für die und cooldown für ich glaube. Sandsturm, okay. Sandsturm darf mehrfach treffen. Dann ist das unser Team. mit 12.700 plus El äh, Elementbonus. Ja, mit Elementboden kriegen wir einfach mal 19.000 hin. Ist schon stabil. Taschentuch bereit, weil ich glaube ich muss. Okay, jetzt muss ich gucken. War mal, mal kurz. Wie konnte ich das nochmal? Okay, X ist rechts. Ich muss es. Ich mache das kurz. X ist der rechte hilf button und Y der linke. So, dann kann ich durchswappen mit L und R und kann unten jeweils aktivieren, was ich will. Bin ich gut. So habe ich mir meine Hilfsknöpfe gemacht. Nein, wir kriegen Regenbogen. Ja, ich hatte irgendwie, hatte ich mal, irgendwann habe ich spontan gefunden, boah, habe ich Bock auf Pokémon Quest und hat es mich wieder vollgepackt. Deswegen spielen wir jetzt weiter. <lacht> und ich will dich reinkommen. Der Trümmer macht gar nichts, deswegen macht es so. geht es so schnell. Ach, Metallklaue. Ach, das verwirrt, deswegen. Alright, wir kommen schon zum Boss, das geht ja recht schnell hier. Ja. Ist er paralysiert? Verwirrt noch. So, das ist. Oh! das war gutes Timing. Ja nice. Aber ist okay. Sandama schlägt sich echt gut. Bis er tot ist. Boah, wenn er sich wenigstens auf Nidoking fokussieren könnte. Aber sein Eisenschweif ist einfach viel schlechter als der von äh, Rizzo. Oh, wir kriegen... Nein, wir kriegen auf Maul. Ja, das ist immer ein Pokémon -Spiel. so ein Pokémon-Spiel. So... Wie dem mit. Ich hab genug und ich brauche nicht mehr. Ich könnte damit das Kochen halt schneller machen noch. Das wäre eine Option. Okay, statt Nido King. Nehme ich mal entweder Tortor oder Entoron mit. Ich guck mal kurz, welches stärker ist dann. Probieren wir das nochmal. Äh, Fände ich schade, wenn wir zum Boss scheitern. Hat eine bessere Base. 502, 778, 478. Ja, der ist eindeutig besser. Ja, das ist ein bisschen stärker. Los geht's. Ich ja nur noch weniger Typenbonus, aber ich glaube, das macht nicht mehr so viel aus. kurz was die Unterschiede zwischen Kaskade und Surfer sind also Kaskade war ein Dash nach vorne und dann Hit oh das wollte ich nicht Surfer ist ein Dash nach vorne mit Hit okay ah cool hier kriegen wir mega viel Pilze das ist echt nichts Come on. Ach so, das... Okay, da ist eine Fontäne, die er schießt. Wir wissen. Besser sowas jetzt rausfinden als dann Bosskampf verkacken. Wow. Okay, Rizeros ist halt typen nachteilmäßig echt am Arsch. Und er trifft. Ihn. Okay, ich glaube, Rizeros muss raus. Quappo steckt auch gut ein und das einfach alleine gegen den Boss mega toll. Lass mal weg. Scheiße, man hätte das, was ich geplant habe, nicht geklappt. Okay, ich glaube, den Boss müssen wir später machen. Eindeutig, ja, den müssen wir später machen. Ich dachte, what the fuck, Alter. Ja, mitnehmen, unbedingt. Ich weiß auf die kleinen Items, aber die großen... Okay, wir schauen mal hier. Haben wir haben noch stärker. Jetzt haben wir vier Bonus-Typ-Elektro. Ja, okay, das können wir machen. <lacht> ist da gerade zente Verarschung. Aber ist okay. Ich glaub glaube, Sandama muss ich noch rausräumen. War mir gar nicht sicher. Also. Kaichu kommt mit. Elektroball. Und.. Nice. Ich hab's nicht ausgerüstet, ne? Ah, der hat nur nun support schreibt. Alright, hier aus. Dann, Elektroball, danach noch drei, kurz. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht weitergekommen bin, ehrlich gesagt. Okay, das Finale, da müssen wir aufpassen, der darf kein Finale einsetzen. Und Eisenschweif kriegt Range. Ja, Regeneration-Z5 finde ich voll okay eigentlich. Ich mich gerade echt kacke, dass ich das nicht hinkriege. Ich habe so viel gelevelt und so. Okay. Nice! Ahwohl ist süß. Das mag ich. zügig cool. Ja, reitet schon wieder komplett in die andere Richtung. Aber ist okay. Okay, Walzer ist sowas für ein Arsch. Ja, top. Ja, so ein kleines Enthorn ruft um Hilfe. Es kommen so drei Enthorn. Alles klar. Und die können Spukball. Ah, jetzt war nicht Spukball. Spukball ist eine große, glaube ich. Ja, Spukball ist normalerweise eine Kugel, aber man kann nicht alles auf Pokémon Quest beziehen. Ah, das schläft. Okay. Wieso dreht er sich zurück? Das ist voll bescheuert. Oder so wird. Ich wollte den Finale einsetzen lassen. das freunde ich habe einfach noch keine pokémon gesehen können. Ah, Normalteam würde mir halt so einen geilen Winx geben. Das sind ja halt nur noch drei Gebiete, ne? Okay, wir machen mal weiter. richtig kochen werde ich irgendwann später mal. Ein Knochen. Kann ich das also auch von meiner Liste streichen? Ich weiß, ich habe schon mal eins gehabt, aber ich habe bin wieder da. Was hat denn der für eine Attacke? Mometenhieb! Um ja, okay, das ist schon gut! Ich schmeiß einfach mal rein. Sollte ein Dreier, genau, ja. Ich werde die nachher nicht mehr füllen, weil ich will äh, am Ende noch farmen können. Also, ich werde für nächstes, nächstes Mal aufnehmen, wahrscheinlich streamen. Halt wieder weiterspielen, wie immer. Armes super. nicht random in meinen Nutzen. das wollte ich nicht. Ja okay, der Knockback ist scheiße hier. Ohne Knockback könnte Walzer was machen. Mit dem Multi-Hit, aber das heißt ich muss es anders machen. Boah, das ist ausgewichen Nice. Schauen wir dann schon den Knockback-Effekt. Okay, ich sehe egal, das ein bisschen noch. So. Simon. Sein, dass mir gar nicht so viel Damage macht. Ich habe jetzt hier 4.500 gemacht mit Leg Volt Tackle. Nice. Danach probiere ich noch mal einen Boss. Nervt mich ein bisschen, dass ich den nicht gekriegt habe. Warum dachte ich halt echt, Quapo kann mehr? Ausri also ausrichten in dieser... <lacht> in diesem ...kampf. Da wird gar nichts gemacht. Mit auf Loten für den Stumpf. Ein Stumpf ist echt cool. Haben wir jetzt endlich alle Protection drauf. Also ein Schutz. Nice. muss gucken, dass ich die erst machen, also machen kann. So, ich bin mich gerade ein bisschen konzentriert hier. Aber... Ja, also kann man eh nicht machen. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir den Boss kriegen trotzdem. Ah äh, ja, hier ist okay, aber nicht mein Nido King und Nido Queen. Vor allem. Ich weiß halt nicht, ob ein Disruptor das sinnvollste ist. Irgendwie wie zum Beispiel ein Bild blitzer mitnehmen was halt dumm wäre jetzt bei boden aber allgemein weil walzer kann schon viel ausmachen er äh, scham was habe ich walzer der Damage. <lacht> Elektroball ist nicht wirklich stark. Nice. nochmal hier. Oder wie weit sind wir da? 12-1. Ja, wir gehen nochmal hier in den Boden. Ich will das jetzt schaffen. Auch wenn ich daran zweifle, aber ich will das hinkriegen. Also, wir brauchen... Warte mal kurz. Ja, das ist natürlich geburscht, ne? Kurz alles rausnehmen hier. muss ich noch Finale verlieren. Komm. Ah, schade, hab ich schon gelehrt. <lacht> Sorry, mein Fehler. Dann nehmen wir jetzt mit Dick 3. Kann der? Ah, wie muss ich das machen? Der ist ein Steinflug, nicht Bodenflug. Wer halt trotzdem Rizoros damit kommen könnte. 664, das heißt 71. Ja, es macht schon einen Unterschied. Ich guck kurz bei Koko was für eine Attacke das ist. Ekelsam. Ja, nice. Kann man machen. Zwar das, das sind drei Felder aus. Ah ne, wenn man das ist Konfusion. Psychokinese, ne? Genau. Also. wie ich in Spam sehen. An Diktri, Der kann Schlammbombe, nice. Und Tarnsteine. Uh. Hey. Und Rizos. Zu guter Letzt. Ich hoffe natürlich ist passiert was Gutes, aber ja, wir sind auf jeden Fall drüber mit 4000 Punkten mehr als nötig. Das ist zweimal, oh nice Lol, das sind Tarnsteine, alles klar Auf jeden Fall interessant <lacht> Schlammbombe, das ist gut. Okay, so funktioniert haben. Okay. Ah, ich kann auch hier unten rumfahren. Das wäre natürlich auch cool. Boah, wow, Psychokinesis ist voll heftig. Okay, er macht nicht so viel Damage, aber bombardiert den Gegner einfach zu damit. Ah, come on. Okay. Und ist sie wieder da. Einen. Ah, ich muss Eglisam ausbringen, nicht halt gleich Ja, rennt. das hab ich vergessen, ups Und damit immer ein bisschen spät. Ich weiß. Run, my boy. Okay, aber das Team sieht ganz stabil aus. Rennen. Den sollten wir tot haben. Jawohl, wir haben den Boss geschafft. Okay, nice. What? Okay, stabil. Also. Ja, bis Level sich ganz toll. Das ist die Statue der Flammen. die Statue wurde in der Form von Galoppe gemeißelt. Mit der Kraft Galoppes der Verkörperung der Flammen könnte man selbst wild wütendes Feuer unter Kontrolle bringen. Hier in der Umgebung gibt es noch andere Gebiete, die erkundet werden können. Los, sehen wir sie uns an. Es fehlt nicht mehr viel. Ich weiß noch, dass ich dem voll die komische Stimme gegeben habe, deswegen mache ich das wieder. Also. Wir können jetzt alle vier Töpfe abholen, was ich auch gleich mache. Ich muss kurz gucken, welches Gebiet das, das nächste ist. Ich habe das wieder vergessen. Weil erst wenn wir diese 10 haben, schaltet sich diese Höhle hier frei. Wir schon 8 von 10. Psycho, okay, das wird interessant mit Simsala und so. Könnte ich theoretisch Kokowai sogar mitnehmen. Also, wir nehmen mal alles an. Und den Rest kümmere ich mich später. Ein noch nochmal. Okay. Vielleicht ist das ja besser. Ja. Das ist auch niedriger. Eisheap und Mega -Heap. Ja, das ist schon gut. Aha. B. A. Ja, A. Okay. Oder ja, Honju hätte den Zorn gehabt. 58, aber ja, mein Smetwurst ist echt gut. Ich kann Smetwurst mitnehmen. Okay, Dicta und Onyx, nice. Immer noch das Ariodactus sieht rosa aus, aber es ist nicht shiny. Sieht man dann in den Dungeons drin, sieht man das im Kampf. Ist nur hier auf dieser Insel sieht es irgendwie rosa aus. Ich weiß nicht wieso. So. Nochmal ein Dick da. Ja gut. Ich ja, habe es nicht so geil gekocht, ne? Schaufel und Tarnsch, Ja, ne. Ich behalte meinen Dicktrick. Lammbombe ist gut gewesen. Okay, wir gehen auf Psychokämpfe. Meine Töpfe sind leer. Das zählt ganz gut so. Team. Das muss ich kurz auseinandernehmen. Okay, ich habe genug Platz für Steine. Ich würde sagen, vielleicht muss ich ein paar verkaufen. Ich habe 77 von 260. Dass die Sockelungen gerade drin, ich kann die ja später rausnehmen, wenn ich die woanders brauche. Macht ja keinen Unterschied. Äh? Muss ich doch Kokowai noch. Ja. Komm, Scheiß drauf. Alright, also Psycho-Pokémon. Simsela, ganz klar. Kokobai. Ich glaube, Starmie ist auch Typ Psycho. Genau, also wir gehen kurz ins Training. Sortieren aber nach Level, denn ich möchte einerseits das niedrigere Nokchan Level. Und hier ein bisschen aufräumen. Nice. Und mein Smedpo liegt. Ah ne, ist gar nicht Psycho, stimmt. Ich vergesse das immer. Ich dachte mir, das ist Psycho, aber es lernt ja nur Konfusion. Jetzt cooles Pokémon. So, das müsste eigentlich alles gewesen sein, was wir neu haben. Genau. Cool! Ja, dann gehen wir mal in den Dungeon rein. auch hier ich habe keine Sockel reingegangen scheiße ja scheiße auf dem Land Alright. Boah, das sockelt sieht sogar schön aus hier oben bei den, Das ist gute. Also, ich will auf beiden Double Hit. Lohnt sich. Double Hit mit Cooldown. Und Starmi, mal schauen, was er überhaupt kann. Eisstrahl und Lichtkanone. Ja, okay. Kann man machen. Ja, jetzt sieht schon einiges besser aus. Ich lasse sie kurz machen, ich will keinen Cooldown wasten. Ja, Psychokinesis ist nicht ganz so genau so, wie es aussieht Was war denn das? Das ist nicht Finale Sonst wäre er ja tot really? Wir das nicht schon? Ne, wir hatten das als normalen Gegner. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann Nicki Minage aufs gemacht habe damals. Damals! Oh, da jetzt wir ein bisschen geschafft. Ja okay, da will ich keine Attacke mehr einsetzen, ne? Ja, voll in die Wand. Ist halt Typ Eis, ich glaube da kann man mit Stahl recht viel Damage machen. Wechselwirkung vor dem Start und so. Nice. Okay, noch zwei, dann haben wir es geschafft. Und die Folge fast eine Stunde. Alright, ja komm, das schaffen wir auch noch. Dann hätten wir zwei Bosse heute geschafft. Das war schon ein kleiner Boss-Rush. Boss Lass wir uns überraschen, wir sind noch nicht durch. Ich muss gucken, dass das Zeug schneller wird. Das nervt mich. Allgemein, ich glaube, ich gehe mehr auf Tempo. Und Spread. Aber nicht auf äh, Repeats. Also die Wiederten und die Gelben sind die besten, meiner Meinung nach. Boah, das sie alles voll schnell. Äh. Ah, jetzt, okay. Ich mir gerade zu... Äh, what the f Nice. Ja, da wird eh ein Follower pumpen, musst. Gengar wird eh der Boss sein. Gengar ist das einzige, ja okay, er muss Ginger sein. Es gibt keine Geist-Pokémon in Gen 1 außer ein Alpo Nebulak Alpolo Genga. Von daher muss es ja Genga sein. Ja, Koko war jetzt einfach alles in die Wand. Einfach so random in der natürlich. Okay. Für kurzes das Simse, dass ich ein bisschen halt. Simsela geht voll ab vom Tempo. What the fuck? Wusste ich's doch. Ja. Wo sind die? Ich glaube, das ist halt gescheit, das Psistrahl. So, nice, hey, zwei Bosse gemacht. Ja, eine Statue des Status des langen Lebens ich lese das nicht mehr so vor symbolisiert äh, ja nice so letzter Kampf Da Muss ich kurz Mystery Dungeon reinhauen? Ich glaube, ich habe Schild, äh, Schwert drin. Ich noch im Nasslog war jetzt Mal. Ich habe letztes Mal den Nasslog gespielt, noch deswegen ist es noch drin. Jetzt hab ich vergesse, vergessen, was für ein Typ das ist. Ähm, Elektro, okay, können wir machen. Da war ja was. Team aufräumen wieder mal. Ich würde sagen, ich kann auch Assassin's Creed anhauen, aber ich weiß ja halt nicht, wie lange ich heute streame. Und deswegen weiß man nicht. Morgen vielleicht. Dann war es doch Simsela, Ich bin mir gerade unsicher. Ah, Geschwindigkeit plus 50%. Da kriegt gerne Giftschäden? Ist voll gut eigentlich. Okay, dieses tic -Tac, tac spiel ist schon gut. Sollte man vielleicht beachten. Wenn man kann. Also wir gucken auf Angriff. Auch drei Elektro-Pokémon. Blitzer. Raichu. Und Bibu. Ja, Elektroball ist halt mhm, -mm, ich mag den nicht. Kann hat auch Flug kommen, ne, das ist ein bisschen doof. Uh, kannst noch eine Felsattacke, ne? Ja. Oh, also nicht, dass mir Flug eigentlich Probleme macht, aber machen es mal so. Der Elektroball ist nicht so gut momentan. Range, cooldown. Danach Blitzer noch. schon cool down. Ah, komm mal. Oh, Blitzer. So. <lacht> Keine Ahnung. 13.000 ist aber ein guter Stand, würde ich sagen. Ja, easy, 17.000 mal so nebenbei. Okay, das war dumm mit dick Raichu hat tatsächlich ein sehr gutes Moveset eigentlich für dieses Spiel, denke ich. Blitz ist ein bisschen halt lame, weil es nur einen Attack Angriff hat und das ist ein Supporter. Da würde ich gerne offensiver spielen können. Ja, und Dick ist komplett useless gerade. Das war eine Fehlentscheidung. Okay, er wiped er auch. Ist okay. Kein Schwindel, dass er schwebt, wenn man neue Gegner trifft. Voll cool. Alright, das gibt wieder genug zum Kochen. Die Tarnsteine sehen schon cool aus so. Ein Kingler, okay. Aber ich muss meinen Reitschirm einfach so beschützen, das ist mein DD. Nice, wie man den zu kann. Alright, also das war's damit. Quest. Genug Quest für heute. Also für euch, ich werde schon später noch spielen. Wahrscheinlich ein bisschen leveln. Ja, und dann, ich mache die Gebiete eh nicht weiter. Also die zwei sind noch offen und danach kommt noch die Finalhöhle hier. Die, glaube ich, nicht Finalhöhle heißt. Aber ja, hier muss ich noch ein bisschen viel arbeiten. Ich habe noch 30 Slots, die nicht gefüllt sind. Teilweise sind es einfach Weiterentwicklungen. Pipipummeluf zum Beispiel. Paras Blutzug. Mautzi fehlt mir, ich würde gerade Mautzinger sagen, aber ne. Äh, Lamus, Magneton, Jugong. Austaus, das wird die Gengar-Familie sein wahrscheinlich. Noga fehlt, Smogmog. I don't know. Wie weiß ich. Irgendwas. Und halt dann hier. Sogar die habe ich schon und ich habe einfach... Kein. Äh, Dragoso gehabt bis jetzt. Das war voll komisch. Ich hab Dragoso erst gestern oder so bekommen noch. Ja, aber wir kommen schon echt voran. Ich weiß, ich spiele das seit Ewigkeiten, aber ich komm voran. Woo! Also.